Von im Kanal die letzten Strohlen wollte tanzen und wird Verbesserer auf Verkehrsinseln Salat umpflanzen wie auf dem Gehsteig scheißt und des Frau mit dem Sackal in die Scheiße greift von der SUV ein Radler übern Haufen Vier und die Vorerin sie denkt die Hober Loch spürt. Dort wo die Blunzen krästet, in der Wampen schwappt und des Zuckergoschel sie die Golatschen schnappt und der Michel sich an Spritzer in der Früh die Daumen auf mein Radl scheißt und am Abend die Leber im Einhorn verschleißt. Dort wo in dunkler Nacht der frische Deck steht und an jedem kram gegen Himmel strebt. plötzlich Strache wählen, weil sie merken, dass sie in der Mitte der Gesellschaft fehlen, sich erhoffen, dass sie das ein weiter weiterbringt, von ihnen der Rottenfänger sei Lidl singen. tanzen und die Ponzen dann ihren Schwanz in die Frauen verpflanzen. Wo die Freunde fragen, was ihre Leistung war, sie haben doch eh so schöne Haut und so gepflegtes Haar. Manderle und, und Weiberle Zueinander stehen, kariertes Hemd, der Lederhosen, zündig und so schön. Wo sie fremde Menschen in die Zügel stellen, Designier, ja. ausländer Designier, ja, keine feinen Herren. Unser Geld versenken Keine Angst, wir bleiben vor dem Kastel Sitzen lassen, uns gern lenken